So, das Assoziationsspiel. Erster Begriff, Gefühle. Ach, Gefühle. Ja. <lacht> Super. Das ist auch so ein Wort, wo man so ewig mal drüber nachdenken kann. Ne? Gefühle, du, also wie gesagt, also es, ich glaube, es ist unglaublich gut, dass man Gefühle hat. Es ist äh, unglaublich äh, krass, wie man sie verletzen kann und, ähm, und das alles in einem Wort. Also das, ist, also das Gefühl hat ist für mich eine enorme Palette, das, ist, das Gefühl zu treffen, eine Situation zu beschreiben, ist meine Aufgabe und ähm, gefühlt habe ich jetzt auch mehr als zwei Sätze dazu gesagt. Es gab doch mal von Fishmob einen Albumtitel, Männer können über seine Gefühle nicht sprechen. <lacht> das war's was dran, die man auch hat. So, jetzt, Krise. Krise. Jede Krise ist für mich auch wieder ähm, die Chance auf Phoenix aus der Asche mäßig wieder aufzusteigen. Also ich glaube, ähm, wenn ich die Krise in meinem Leben nicht gehabt hätte, wäre ich heute nicht der, der ich bin und von daher ähm, ähm, feiere ich eigentlich jede Krise, egal was es ist, weil ich weiß, dass daraus wieder irgendwas, eine Bewegung entsteht, in einem selbst oder in dem Land, in dem man lebt. Das einfach... Ähm, wächst oder das ist auf jeden Fall was was Gutes daraus wieder erwächst äh, entsteht mhm. schönster Moment also ich muss sagen dass ich wirklich ähm, mein Leben ist äh, im Moment gespickt von schönen Momenten die man sich so in der Form vor ein paar Jahren noch nicht hätte vorstellen können und von daher ist es sehr schwer da irgendwas rauszupicken aber ähm, ich glaube ich könnte sagen, es ist gerade so der, mit der schönste Moment in meinem Leben, der Zustand ist jetzt. Glückwunsch. Äh, Ziel? Ziel, Stadion, Stadiontour, das, das war wollte ich immer schon. Für mich ist natürlich, das Stadion steht irgendwie imaginär als großes Ziel oben über, über meiner, an meiner Karriere. Was, ähm, was wahrscheinlich auch nie erreicht wird, aber letztendlich dadurch, dass ich mir immer die Ziele sehr hoch gesteckt habe, habe ich Sachen erreicht mit meinem Talent, wo andere sagen, wie, wie kann der das denn machen, aber das, das ist nur, weil ich mir das Ziel so hoch stecke. Ich bin zwar öfters frustriert, weil es nicht äh, erreicht wird, aber dadurch springe ich dann auch äh, höher als der, der sagt, ich bin bei 160 zufrieden, ja. Mhm. Rückschlag? Rückschlag? Es ist in, in etwa wie, äh, wie die Krise, ein Rückschlag ähm, macht mich eigentlich immer, immer stärker oder treibt mich an, beim nächsten Mal zurückzuschlagen. Also ähnlich nochmal, Enttäuschung? Hm. Enttäuschung. Du, hatte ich, hatte ich auch schon viele, aber ich habe auch schon viele enttäuscht. Da sind wir, ich würde sagen, da sind wir touché. <lacht> äh, Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein. Auf jeden Fall ein Must-Have für all jene, die ähm, vor Leute treten und <lacht> Sätze mit Ich habe gefickt, ich habe betrogen, anfangen zu singen. Allerdings. Dann hier unsere Bude, Freunde fürs Leben. Eure Bude. Ich, also ich finde, ähm, wie gesagt, es ist ein, ein sehr ernstes Thema. Es, es war ein sehr ernstes Gespräch und ich finde toll, dass es Leute gibt, die sich dafür engagieren, weil das ist, das ist kein... Ich finde, es darf auch gar nicht so... Ähm, es müsste viel offener damit umgegangen werden. Das ist, man, man hat so das Gefühl, das ist so eine eklige Geschlechtskrankheit, wo man nicht drüber sprechen kann. Das ist irgendwie, das kann dich jederzeit irgendwie erwischen. Das ist sowas was dein Leben lang okay. Und dann ist es dann, also ich, ich feiere das total ab. Und ähm, kann auch nur jedem empfehlen, dass man, dass man das offen kommuniziert. Letztendlich, wenn man schlupfen hat, sagt man auch, ich bin krank, ich bleibe zu Hause. Äh, dann, dann ist es halt auch okay. Ja? Und so finde ich, gibt es Leute wie euch, die das Thema mal wieder auf den Schirm rufen. Und ähm, finde toll, dass ihr mich dafür eingeladen habt, dass ich ein bisschen mit Werbung machen darf. Zwei haben wir noch. Herausforderungen? Oh, Herausforderungen? Du, da gibt es äh, eine Menge in meinem Leben, auch aktuell. Und die zu meistern ist die Aufgabe. Und ja, aber ich sehe da, ich bin da guter Dinge. Also man wächst an seinen Aufgaben oder an den Herausforderungen, die man hat. Also ich stehe eher darauf, auf hohe Herausforderungen, weil leicht kann jeder. Letztes Ding, Träume. Träume ist, ich glaube, Leute, die viele Träume haben, können auch viel bewegen in ihrem Leben. Ich finde, das Kindliche und das, das Träumerische ist Antrieb für jegliche Form von Kreativität, von, ja, also... Ich bin ein totaler Träumer und ich habe immer geträumt und ich habe noch Träume und ähm, manchmal gehen sie sogar, werden sie in Wirklichkeit und das ist dann, wenn man das geschafft hat, dann, dann ist das echt ein verdammt gutes Gefühl. Sehr schön. Siehst hast du das es auch schon geschafft. Das war aber die schwerere Aufgabe. Ja, ja. Was kommt jetzt? <lacht>